Als Arme fällst du in die Erde Bedeckt, oft bedrängt, ohne Licht Oft verzweifelt, resigniert, weil gar nichts passiert Ohne Hoffnung, ohne Kraft, ohne Sicht geschehen niemals anders. Allein, ohne Macht oder Kraft. Menge füllst du selber auf, nimmst den Preis gern in Kauf, weil du weißt, dass das Göttliche wächst. Alleine bewegen Was kann ich Alleine schon tun Fragst du dich Drehst dich um Und traust den Augen nicht So viel Göttliches Wächst im Morgenlicht Nur auf mich kommt es an nun alle, auf mich und auf dich im Herz vereint. Was mir fehlt, was uns quält, verurteile ich nicht, sondern fülle je. Das Schicksal in die Hand Für dich und jedes Land und this Sieht, bis die ganze Menschheit Gott in sich sieht.